Alter, Franz, das Video ist echt wichtig. Meinst du, ich hab die Aufmerksamkeit von den Zuschauern. Mhm. Na, brauchst halt irgendwie einen Attention Grab oder sowas. Leute, Aufmerksamkeit! Ey, sorry Leute, echt, es tut mir wirklich leid, dass jetzt zu lange nichts kam. Sorry Leute, sorry Leute, tut mir echt leid. Sorry kommt nicht mehr vor. Okay. Sorry. Ich weiß, es ist echt unregelmäßig, aber es hat einen Grund. Mhm. Ihr verzeiht mir. Klar. Oh, ist das geil, Mann. Ist das geil. Nice. Naja, dass es auf der Plattform langsam nicht mehr so geil läuft, das habt ihr sicher alle schon mitgekriegt. Das erzähle ich ja jetzt auch schon ein paar Monate lang. Und da hat man halt immer viel nachgedacht, oh, hier, Abo-Box funktioniert nicht und so. Ne? Ist einfach nervig, habe ich ja schon öfter gesagt. Ja ja, ja, ja, ja, Es ist einfach super frustrierend mit YouTube und Algorithmus und alles. Aber wenn die Leute sagen, die sehen Videos, die Videos und so, das können verstehen, oder? Ja, Wenn du einfach immer kämpfst und kämpfst und da, da ist ein Algorithmus und der knechtet dich und so, kennst du nicht? Noch nicht bisher, ne? Ja. 21. Jahrhundert, Mann. Ich sag's dir. So, I guess you might be asking now, what is he doing? Is he deleting the channel? Nee, da klebt so viel dran an dem Kanal. Das kann ich nicht einfach machen. Aber ich will es trotzdem mit einem Neuanfang versuchen. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Kanal gemacht. Robin Osterafo hatte ich früher auch schon mal einen Kanal, aber jetzt habe ich den einfach quasi neu gemacht und versuche da nochmal. mal. sehr gut Ah, okay. Um, I decided to start a new, a new channel and put some great stuff there. Okay. You know? Every, every Wednesday there will be a Upload. Okay. Yeah. On it, would, on. it will be awesome. But it will be German only. Okay. Yeah. Okay. What will be the stuff on? What the kind stuff. of stuff it is? Yeah, I'm, I'm super talented. I can do many things. Also, ich mach Parcours. Ich fahre Skateboard. Ich mach Video-Essays. Ob als Akteur hinter der Kamera oder im Schnitt, mein Leben als Prank-YouTuber hat mich oft die Gesellschaft genau beobachten lassen. Schreibe Lieder. Lass uns richtig wildes Petting treiben, doch darauf achten, dass wir unanstößig bleiben. Ich singe auch und spiel Gitarre. Ich erschleiche mich für eine Messe, Presse, Pässe oder gar Organ im Darknet. Das interessiert mich nicht, am liebsten höre ich. Ich schreib Gedichte. Ja. Herzlich willkommen aus der Rafu, mein Name, nicht der Vampir. Ich sau kein Blut einer Dame, sondern eine Idee aus dem Finger, um euch zu überzeugen, ich sei der Bringer. Bisschen Prank-Videos manchmal und ähm, bin Influencer generell. Hast du was dagegen, wenn ich meinen grauen Wurm, meine kleine Donne, in deinen Rosengarten verstecke? <lacht> ja, ich mache äh, seit neuestem auch Let's Plays. Es ist ein sehr Take auf Gaming. Oh, es yeah, heißt I Hate My Life LP. Okay, ja. Yeah. Ich hatte gerade einen Brief im Briefkasten. Da steht, du bezahlst deine Rundfunkgebühren nicht. Du weißt hoffentlich, was das heißt. Hast du davon, du Scheiß-Volksverräter? Bin mir relativ sicher, dass ich hier irgendwie ein Gleichnis auf meine YouTube-Karriere versteckt. Ich bin schon echt verdammt beeindruckend. <lacht> Sagt euch zu, oder? Wir haben einen Freund, beide. Ja, beide einen Freund, aber also, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal hätte, wo ich Videos machen würde, würdet ihr euch angucken? Ja, kann ich gerne Nice! Machen. Also jetzt kommt der Part für die, die es gar nicht verstehen. Ja, also TV bleibt beim Alten, hier geht es super geil weiter, alles super nice, neue Videos kommen, super gut. Fakt ist aber tot und dafür gibt es einen neuen Kanal. Um Nostrafo, wo kommt und noch mehr. Viel geilerer Scheiß. Kommt vorbei, ihr habt ja gesehen, was da ist. Und jetzt kommt nämlich der Part, der eh einfach auf den Sack geht. Kannst du bitte mal meinen YouTubes abonnieren. Kannst bitte schön die Glocke läuten. Hallo, kannst du mir vielleicht auch ein kleines Abo hier rein spenden. Einmal Favo hier rein spenden. Einmal fünf Sterne hier rein spenden. Ich ja. hab keine fünf Sterne. Bei YouTubes. Entschuldigen Sie, haben Sie mal drei Dollar im Monat? Nee, leider nicht. So ein Abo kostet auch nicht. Ladies! Ich habe einen YouTube! Ich habe einen YouTube, Ladies! Entschuldigen Sie, wenn ich einmal mit einer wichtigen Sache Ihr Telefonat unterbrechen könnte, könnten Sie hier ein Abonnement reinspenden. Leute, Public Service Announcement! Neuer Kanal! Abruf, Abruf, Glocke! Entschuldigen Sie, können Sie einmal auf die Glocke drücken? Äh. Ah, okay. uh, can, can you ring the bell on my YouTube channel? Yeah, what is your channel? Uh, Robin okay. Yeah. <laughs> no, you don't have to do it! <laughs> you are so friendly, thank you! Thank you. <laughs> So Mädels, Abriss jetzt hier, los, alle mitkommen auf dem neuen Kanal, los geht's. Kommt, kommt mit, nehmt eure Fahrräder, los geht's. Kommt, wir gucken uns das mal an, es wird geil. Los!